Wir haben verschiedene Themen, zum Beispiel dieses Mal Kommunikation und Berufung, wo wir schauen, wie können wir so die großen Themen des Lebens über den Alltag, Lebensalltag, Arbeitsalltag der jungen Erwachsenen legen. Die jungen Erwachsenen sind das erste Mal in ihrem Leben im Arbeitsalltag, also lernen einen komplett anderen Lebensrhythmus kennen und sind gleichzeitig auch voll den großen Entscheidungen, was, wie gestalte ich mein Leben, was werde ich mal arbeiten und da ist es nicht schlecht, wenn man von Zeit zu Zeit die Möglichkeit hat, das ein wenig zu reflektieren, auch mal raus aus dem Alltag zu kommen, aus dem Arbeitskontext und auf diese Themen draufzuschauen, Dass man ein Stück weit auch Hilfe bietet, Werkzeug anbietet, einen Rucksack an Materialien anbietet, wie man diesen Alltag gut schaffen kann.